Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda sich Special. Das Format, in dem ich blind in relativ schwere Spiele einsteige. Und wer mich schon länger verfolgt, weiß, mit schweren Spielen habe ich es leider nicht so. Ich spiele die so ungefähr 10 Minuten mal an und mal gucken, wie weit ich komme. Die Spiele wünscht ihr euch nämlich zum Glück. Und heute gibt es einen Wunsch von äh, Loxagon und vom Pharma-Slide Bob. Und zwar habe ich dieses Video mal unter dem großen Thema Mega Man gestellt. Also erstmal spielen wir den ersten Teil auf dem NES und dann. Den fünften Teil auf den Game Boy mit der Mega Man Serie an sich habe ich nicht so viele Berührungspunkte. Ich habe damals als Kind Dr. Wileys Revenge gehabt auf den Game Boy und das auch sehr ausgiebig und gerne gezockt, aber ich kam irgendwie nie so wirklich, wirklich weit, ehrlich gesagt. Und da bin ich mal gespannt, wie sich diese Teile schlagen. Und ich würde sagen, genug der langen Vorrede fangen wir an. Dieser Teil hat jetzt also diese wirklich super lange und erfolgreiche Serie gestartet. Soweit ich weiß, hat das aber nicht, so, also schon guten Ruf, aber so richtig geht es glaube ich erst ab dem dritten Teil auf dem NES los, wo man sagt, okay, da haben wir einen Qualitätssprung oder war es der zweite Teil? Äh, ihr kennt euch da wahrscheinlich besser aus mit der Serie als ich. Auf jeden Fall ist der erste Teil, wird, soweit ich das mitbekommen habe, eher angesehen als, hey, hat die gute Grundlage geschaffen, aber so hunderttausendprozentig ist es noch nicht. Aber ich würde mal sagen, schauen wir mal rein. Ähm, wie natürlich bei Mega Man üblich, kann man die äh, Reihenfolge der Stages frei aussuchen. Ähm, ich frage mich, welches hier am einfachsten ist. Ich würde einfach mal Cutman nehmen. Weil soweit ich das richtig im Kopf habe, war auch bei Dr. Wily's Revenge Cutman als Nummer 1 äh, Wahl gar nicht so verkehrt. Okay, die Farbgebung ist natürlich sehr gewagt. Ich glaube, das White ist wirklich 1 zu 1, wie bei Dr. Wildes Revenge. Und äh, ihr habt natürlich die üblichen Fähigkeiten. Ihr könnt laufen äh, und schießen. Wobei äh, natürlich leider ihr nicht nach oben... oder. Und Boah! Alter! Sind die hartnäckig, die Gegner. Äh, und schießen könnt. Ihr habt natürlich eine Lebensenergie und eine Waffenenergie später. In dem halt hat die Sonder... Alter! Boah, haben die ein fieses Pattern? Und das quasi gleich als ersten Gegner. Krass. Krass, krass. Aber auch hier hört man, die Mega Man Serie ist ja auf jeden Fall für ihre gute Musik bekannt. Und so äh, hundertprozentig überzeugt mich das Liedstück hier nicht, aber das geht schon ins Ohr, ne? Okay, stelle mich natürlich jetzt auch doof an. So. Also, ähm, einfach machen sie es hier nicht. Das war aber natürlich in den 80er Jahren durchaus normal, dass Spiele jetzt äh, nicht so einfach gestaltet waren. Och nee, und wie Spawner geht natürlich. Okay, das war aber glaube ich auch schon immer bei der Serie Standard. Echt nicht einfach, echt nicht einfach. Und äh, ja genau, also ihr bekommt, äh, wer von dem Mega Menseen noch nichts mitbekommen hat, äh, was wahrscheinlich die wenigsten von euch sein dürften. Ich erkläre es trotzdem nochmal. Und zwar ist am Ende eines zehn Levels immer ein großer Boss. Und von dem, wenn ihr den besiegt habt, bekommt ihr seine spezifische Waffe. Und diese Waffe ist dann natürlich besonders effektiv gegen andere Bosse. Ne? Also, ich sag mal so, ganz grob zum Beispiel, ähm. Wenn ihr eine Eiswaffe bekommt, dann solltet ihr vielleicht denn, äh, als nächstes den Feuerboss eine, äh, einen Besuch abstatten. Denn ne, äh, mit, mit Eis könnt ihr natürlich entsprechend Feuer löschen. So, guck ich mal. Also, so ganz blöd stelle ich mich gar nicht an. Also, ist ziemlich fies. Aber mit etwas Übung. Scheiß, okay. Also, man kann Gegnern hier auf jeden Fall nicht weglaufen. Das merke ich schon mal. Was ist das? Ist das Reb energie Weil die könnte ich gut gebrauchen. Also ich habe auch geguckt, das hat, ähm, ich nutze ja immer die Seite Game FAQ. Das hat Schwierigkeitsgradmäßig 4 von 5 Sternen. Das heißt, es ist auf jeden Fall schon auf der oberen Ebene. Aber ich finde, dafür stelle ich mich gar nicht so doof an. Okay, es gibt es natürlich auch Slowdowns. Ist hier auf den alten Systemen nicht so unüblich. Das nehme ich mal an, würde hier auch an der Gegneranzahl Siegeln. Vier Gegner, die sich hier unabhängig bewegen, ist natürlich. Zack. Hey, vielleicht schaffe ich das Level ja sogar. Und wie war es, bei Loxagon? Schöner Wunsch auf jeden Fall. Ich habe in den ersten Teil nie reingespielt. So viel zu meiner Motivationsrede. Okay, was haben wir hier? Also, mit den Dingern hier komme ich ja ganz gut klar. Ich weiß jetzt nicht, wie ich da jetzt hier hochspringe vernünftig. Okay, das geht. Dann muss ich hier. Also, der Abschnitt hier ist durchaus schaffbar, weil man hier so ein bisschen strategischer vorgehen kann. Ist natürlich nicht verkehrt. Okay, was erwartet mich hier? Ich mach hier erstmal den hier weg. Okay, diese so Slowdowns, die nerven hier natürlich jetzt etwas. Wobei das Spiel ist nicht in meiner Sammlung gespielt. Das Spiel ist hier gerade mit dem Emulator. Ne? Das heißt, es ist natürlich immer so ein bisschen. Äh, ähm, hey, vielleicht liegt es am Emulator, aber ich würde es ehrlich gesagt nicht wundern, wenn das Spiel hier einige Slowdowns hätte. Ähm, also dieses Hochspringen und Schießen, äh, ne, A und B drücken. Das habe ich natürlich auch schon äh, verinnerlicht, äh, was den Gameboy angeht. Aber, ja, okay, das Level ist auch nicht so schwer. Also, ich habe es mir ehrlich gesagt echt wesentlich schwerer vorgestellt, sagte er und starb. Aber. Rücksetzpunkt ist. Ja, okay. Der Rücksetzpunkt hier war jetzt etwas. <lacht> Ihr habt es gesehen, ich hatte da gar keine Zeit jetzt zu reagieren. Dass man da natürlich jetzt gleich sofort irgendwie Schaden reinkriegt, ist natürlich auch nicht so verkehrt. Ich finde hier von dem Level die Farbgebung eher ehrlich gesagt, so ein bisschen. Ja. Yeah. So, das ist Türkise. Ob man das jetzt so hätte unbedingt einsetzen müssen, hätte das NES vielleicht noch eine andere Farbpalette irgendwie hergegeben. Ich weiß, ne, die Farben sind natürlich etwas eingeschränkt auf dem NES, ist klar. So war es halt. Aber Spielgefühl ist top. So. Macht Spaß. Nicht, dass ich hier noch zum Mega-Man-Fan werde. Ich glaube, äh, da in einigermaßen Set von, von den damaligen Spielen äh, zu, zu bekommen, äh, das kostet. Ich habe ähm, natürlich auch mal in die Mega Man X Serie auf dem N äh, Super Nintendo äh, reingespielt. Das war jetzt meine eigene Schuld. Ich glaube, ich umgehe das hier einfach. Ähm, was auch eine schöne Serie ist, die jetzt alles natürlich ein bisschen erweitert hat, natürlich noch ein wesentlich höheres Bewegungsspektrum. Man kann sich ja nicht ducken. Man ist natürlich, es ist das erste Spiel hier äh, aus der Serie. Äh, später in Teilen können natürlich äh, noch, noch so schlittern und sowas. Los ist. Uh, Freunde. Das wollte ich hier vielleicht einsammeln. Ich glaube, da kommt hier bestimmt gleich der Boss, oder? Ich bin gerade selber überrascht. Wie gar nicht so doof ich mich anstelle. Okay, der ist fies. Gucken. Oh, okay. Ja, ich, Dieser eine Schadenspunkt, der macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett, würde ich sagen. Muss ich hier runter oder muss ich darüber? Ich gehe mal hier runter. Okay. Ja, ich, hier wäre natürlich so, so. Boah, macht der viel Schaden. Hier wäre natürlich so, so, so eine Schlitteraktion äh, gar nicht so verkehrt. Ah, alles klar, das ist. Okay, jetzt geht zum Boss. Hey! Ich hab's blind? Oder? Ist das der Boss? Aber normalerweise ist es doch vom Boss immer hier so ein. Ich habe natürlich jetzt gerade viel Glück. <lacht> ich bin gerade echt selber von mir überrascht. Auch wenn ich mich jetzt wiederhole, aber das ist jetzt bestimmt der Boss, oder? Ich habe zumindest etwas erreicht hier. Ich glaube nicht, dass ich ihn schaffe. Mal okay. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, was für einen Bewegungspattern er hat, aber ist ja klar. Seine Schere wirft er natürlich. Vielleicht schaffen wir den ja sogar. Ne? Das wäre natürlich nicht verkehrt. dass er, dass, dass ich hier nicht sofort den... Sehr. Okay. Jetzt sind unsere Chancen vielleicht etwas höher. Ich ich, ich, bin, schon, ich bin schon etwas stolz auf mich. Ich habe keine Ahnung, wie man den Boss hier erledigen soll. Versch okay, er ist züpft da. Okay. Diese Schere muss ich wahrscheinlich ausweichen. Bin ich zu doof zu? Okay. Ich raff noch nicht, nicht so ganz, wie, wie er seine, seine, seine Schere wirft. Komm, komm, komm, komm, komm, komm, komm. Ja! Mensch! <lacht> Ich bin gerade echt so selber überrascht von mir, dass ich das geschafft habe. Ha! Ich will sagen, ganz kurz schauen wir es doch in ein anderes Level rein. Ähm. Äh, ja, was wo kann denn hier die, diese scheren denn. sag mal, Eisman, ich hab's keinen Bock auf ein Eislevel. Äh. Oh, den wollen wir mal Gutsman. Keine Ahnung, ob das wie eine richtige Kombination ist. Muss man natürlich eigentlich auch äh, vorbereiten. Geil! Yeah! Ich habe jetzt zumindest nicht komplett verkackt. Immerhin! Immerhin! Okay, hier ruft die Musik auf jeden Fall schon etwas höher. und ich stelle mich... Genau, ich gucke mal wie kann man hier die... Ach genau, da kann man in die Waffe ausgehen. Ne? Wie erwähnt, das ist dann halt hier die entsprechende Waffe. Ich lese mal nicht aus, weil dann geht ja meine Waffenenergie weg. Eventuell brauche ich das ja noch. Ah! <lacht> Missinterpretation meinerseits. Ich dachte, das wäre schon die Plattform. Game Over! Okay, gut. Und das haben wir immerhin in ein Level reingeschaut. Ähm, es ist, macht Spaß. Also, äh, ich glaube, Mega Man ähm, müsste ich mal... Mein, mein eigentliches Sammlungsgebiet ist ja wirklich Game Boy. Ähm, ja, mal gucken, was jetzt der Game Boy Teil kann. Vielleicht muss ich da mal etwas aufstocken. <lacht> Haben wir also Mega Man 5, ihr merkt schon, die Musik ist einfach klasse, da groovt man sofort im Prinzip super rein. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen Missinterpretation vielleicht. Also es gibt äh, zum Beispiel auf dem Game Boy Teile wie Mega Man, Dr. Wily's Revenge, was so eine Eigenentwicklung für den Game Boy war. Dann kann man sich ja vielleicht denken, okay, diese Mega Man Teile, gibt es ja 2, 3, 4 und 5, sind direkte Ports von der NES-Version, soweit ich weiß wobei ich jetzt betonen muss, ich habe da leider nur ein gefährliches Halbwissen, was die Serie angeht, sind es aber nicht 1 zu 1 Portierungen, sondern so ein bisschen inspiriert davon, aber nicht 1 zu 1 portiert. Korrigiert mich, wenn ich da jetzt was Falsches gesagt habe, ist glaube ich, soweit ich weiß, der letzte Teil. Okay, ja, der Stage Select Bildschirm, der ist ein bisschen stylischer gemacht, aber gibt es hier einen Cutman? Nee, nur vier Level, okay. Mal in hier keine Ahnung, was für einer das ist. Also, hier sieht man schon, da ist auf jeden Fall wesentlich äh, viel Zeit verstrichen. Mercury ist der Boss. Okay, ne, das beides dasselbe. Ich muss mal gucken, ob man hier so an kann oder sowas. Ich glaube nicht. Aber hier, hier sieht es ja natürlich schon. Das ist grafisch nochmal etwas wesentlich aufwendiger gemacht. Ich muss hier gerade etwas aufpassen. So, weil hier kommt überall diese Boxen runterkommen. Die kommen bestimmt runter hier, die Stachel, ne? Okay, oder auch nicht. Okay, also. Oh, also es gibt auf jeden Fall. Slowdowns aus der Hölle Also in diesem Level scheint hier eher die Umgebung der Gegner zu sein, sage ich mal Und nicht unbedingt die Gegner, ja Macht Sinn Macht Sinn, Panda Ich muss ich wahrscheinlich runter... Dann dachte ich, weil jetzt in den anderen konnte man ja immer zur Seite Dass ich jetzt so ein bisschen an die Seite lenke Boah, ich habe nur zwei Leben? Krass Also in meiner Sammlung findet sich auch tatsächlich nur das Dr. Wily's Revenge, was ich damals hatte. Weil die Mega Man-Spiele auf dem Game Boy glaube ich auch teilweise relativ teuer sind. Wobei natürlich äh, man bei Mega Man, beziehungsweise im japanischen heißt es ja Rockman, nee, das geht ich im Kopf habe. Natürlich auch da auf die japanischen Version zugreifen kann, weil viel Text ist hier nicht. Und soweit ich weiß, sind diese entsprechend günstiger. Ne? Das es jetzt immer so in einigen Sachen, ähm, dass die japanische Versionen halt günstiger sind. Und wenn ihr das, das Spiel auf Modul haben wollt und die Sprachbarriere halt nicht allzu groß ist, dann könnt ihr da immer getrost drauf zurückgreifen. Was ist das denn hier? Ach, das wäre ja was zum Einsammeln. Das war noch der Rest vom Gegner. Ah, okay. Also A und B zusammendrücken, dann schlittert ihr. Okay, da portiert sich. Alter, das ist aber fies. Das <lacht> Ey, <lacht> Fuck! Weil hier dieses. Weil dieses Band natürlich sich bewegt. Das habe ich bei GameFuck geguckt. Das hat nur Schichte als gerade 3 von 5. Das heißt, theoretisch ist es das NES-Spiel von der User-Bewertung ja schwerer als das. Finde ich persönlich jetzt aber nicht, ehrlich gesagt. Mag vielleicht auch mit dem Level irgendwie zusammenhängen. <lacht> Plus, natürlich, irgendwie Gameboy-bedingt läuft das hier natürlich alles etwas langsamer ab. Ne? Ihr seht schon so ein bisschen, man geht hier, läuft ja schnell. In. Na komm hier rauf! So, ich will nicht zu weit laufen, sonst, ne? Ihr kennt selber, man übersteuert und ist dann schnell dem Abgrund nahe. Zack. Okay, das ich gut hingekriegt. Ich bezweifle, dass ich hier in knapp 10 Minuten irgendwie einen Boss erreiche. Ihr müsst ja zumindest ist das meine Theorie auch so ein bisschen level auswendig lernen. Ah, die Musik ist gut. Also Mega Man hat wirklich klasse Soundtracks. Ähm, fast durch die Bank weg, würde ich sagen. Zumindest fällt mir jetzt kein an, wo man sagt, von wegen uh, ist überhaupt nicht gut. Die Dinger sind immer zumindest gut. Oder sehr gut. So, hier passe ich schön auf. Ach, den Ding kann ich gar nicht ausweichen. Okay, das ist so wahrscheinlich die späte Rache irgendwie. Na komm her, schnell da durch. Ah! Man muss auch unten und springen drücken. Dann schlittert man. Dann kann ich das hier auch hier mal ein bisschen besser einsetzen. Um hier den Freund hier zu entkommen. Das ist natürlich nicht verkehrt, ne? Oh, damit, damit geht's locker, ne? Man muss nur halt mal alle Werkzeuge einsetzen, die einem zur Verfügung stehen. So. Ich glaube, ich muss mich wirklich mal mehr diesen Mega Man-Spielen widmen. Ähm, auch wenn man da natürlich entsprechend etwas mehr Ausdauer braucht. Okay, das ist natürlich krass hier. Wie besiege ich den hier am besten? Das Gute ist natürlich, hier, ihr habt kein Zeitlimit immer. Hier oben treffe, ne? Dann geht wahrscheinlich so nach unten. Zack, Zack. Ja. Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte hochspringen, schießen und zurückgehen. Aber ich würde sagen, äh, wir schauen uns doch einfach mal ein anderes Level an, mit das hier mal ein bisschen Abwechslung reinkommt. Weil das finde ich auf jeden Fall wesentlich schwerer. Hier, ich nehme mal hier den, den Freund hier mit mit der mit der Kanone auf dem Kopf. Schadet nie, würde ich sagen. Die Mars. Uh. Bin ich gespannt. Das ist natürlich alles so ein bisschen mechanisch, ne? Wenn ich natürlich ja gleich an das mein geliebtes Warhammer 40.000 Universum erinnert, da ist der Mars ja auch so die Industrienation Welt quasi. Daher passt das hier einigermaßen. <lacht> wow, also diese Verfolgerraketen. Hier ist äh, eher die Gegner, die Gegner und nicht die Levelarchitektur. Und das finde ich auch äh, ziemlich cool, dass je nach Robotermeister ähm, gar nichts, äh, so, so die ganzen Levels natürlich entsprechend gestaltet sind. Und alle so ein bisschen ein anderes äh, Spielgefühl haben, ne? Äh, ja. Also Slowdowns aus der Hölle. Äh, Leute, die, die ihr das, das Spiel physisch habt, auf dem Gameboy, sind da die Slowdowns auch so schlimm? Weil das ist echt heftig. Okay. Ach, der Leiter. Die habe ich gar nicht gesehen. Die ich gar nicht so wahrgenommen. Okay, ja, bitte. Ich warte mal lieber ab, bis der da irgendwie äh, so ist, dass ich sich ihn killen kann. Okay. Vielleicht nicht so. Vielleicht nicht so. so. Zack. Oh. Ich dachte, er schießt nur so drei Raketen. Ich habe mich gerade verzählt. Damit mit dem Spiel definitiv Spaß gehabt damals. Baum, okay. ähm, ne? Also hier einfach nur durchlaufen und alles umballern, außer hier bei der blöden Schildkröte, da kann ich nur verlieren. Das führt euch nicht immer zum Ziel. Ach, man kann die Raketen abschießen. Gut zu wissen. <lacht> also, mit dem Slowdose ist es echt. Man, man ist es ja als Retro-Spieler äh, gewohnt. Aber äh, so ab und zu ist das schon. Das unterbricht halt so den Spielfluss. Ne? So, und das soll jetzt natürlich dieser. Ich nenne es mal. Raketenhunde. Irgendwie Hunde-Roboter. Gar nicht so das. Oh dachte, ich habe ihn in, in, im Lockdown quasi. So, mal gucken. Also gefühlt liegt mir das Level auf jeden Fall besser als das vorherige. Boah. Okay, ich muss mich hier irgendwie ein bisschen besser auf das Pattern von dem hier einstellen. So. oder? Das sah doch elegant aus. Oh, okay. Wenn man direkt daneben steht, wenn man sie erledigt hat, dann bringt sie einen mit um. Was ist das denn hier? Okay. Muss ich mich hier wahrscheinlich die Plattform Scheint es also Zwischenbosse zu geben. Ähm... Uff, wieder am Anfang. Ähm, ich gucke gerade aber auf die Uhr. Zehn Minuten sind vorbei, ich will das Video nicht zu lange machen. Ähm, also gefühlt auf jeden Fall schwerer, aber irgendwie ähm, für mich natürlich als Gameboy-Fan etwas mehr Charme. Eine Slowdowns, wie gesagt, wenn ihr mal die Erfahrung habt, ab in den Kommentare damit, würde mich mal interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, habe ich mich, glaube diese Folge gar nicht so schlecht geschlagen, Oder was meint ihr? Und jedenfalls ihr beiden vielen Dank für eure Wünsche. Falls ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16, mit ab in die Kommentare damit. Und äh, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vor Ihr fantastischen Menschen. Tschüss.